Bei den Partisanen das Leben war schon ein bisschen anders wie früher. Deswegen sagen wir heute, nicht jeder hat allerdings äh, ein gehabt, eine Möglichkeit sie anzuschließen. Aber viele haben sie, haben sie Möglichkeiten gehabt, aber sind, haben sie das nicht riskiert. Man, ich war auch damals nicht mehr äh, äh, für die Front. Nur arbeitsfähig. Mir hätte wahrscheinlich irgendwo nicht schlecht gegangen, irgendwo hätte ich gearbeitet und so weiter, aber, aber ich wollte das nicht, ich kann das nicht die, äh, mitverantworten und mit denen zu mitarbeiten, die uns ausreden wollten. Da, bei den Partisanen, also das Leben war, habe ich schon gesagt, nicht so. Wie früher, mit, den, mit der Verpflegung, war ein bisschen hier und da ein Problem. Und auch, und auch, und auch die Übernachtungen, im, im Wald schlafen, hier und da schon bei den Häusern, aber meistens im Wald. Und auch Kälte und Schnee, das war nicht leicht. Das, die Kleider haben, haben dich. Da verloren nur bis so standen wie ein Stroh, Strohsack, also angefüllter Strohsack. Also nur derjenige, der wirklich sache eine eine Natur war, der hat das ausgehalten. Es waren aber auch solche Leute, die das nicht ausgehalten haben, haben sie dasortiert. Aber es hat ja nichts geholfen.